Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP IO der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und wir starten erstmal mit einem kleinen Freestyle. Jo, der Boss heute mit Fresher Goldkette am Start. Guckt euch diesen Johannes da an, wie er meine Goldkette am Start. Ja, kleiner Freestyle, meine Freunde. Heute zum Comeback der legendären Serie vom Lumpen zum Boss. So viel haben danach gefragt. So viele haben gemeint, Boss, wir kommen nicht mehr weiter im Leben, kannst du uns bitte wieder helfen? Und da gibt es ein klares Ja, meine Freunde, der Boss ist zurück, der Boss gibt euch wieder Weisheiten und der Boss ist auch heute wieder live auf Twitch, meine Freunde. Wenn ihr dieses Video seht, beziehungsweise wenn ihr fertig mit dem Video seid, könnt ihr gleich auf den Link in der Beschreibung klicken und ihr seid quasi live dabei beim Boss. Kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, meine Freunde, ihr seid herzlich eingeladen. Aber heute, Comeback von vom Lumpen zum Boss, so viele haben danach gefragt, so viele meinten, Boss, wie sieht's aus? Und ich würde mal sagen, für die ganzen neuen Leute, es gibt ja bestimmt den einen oder anderen, ich sag mal, Neubosnier hier unter euch. Also Bosnier mit Doppel-S, wegen Boss, meine Freunde. Deswegen dachte ich mir, fange ich nochmal von ganz vorne an. Weil ich sag mal so, wenn ich bei meinen weiteren Videos einsteige, die ich alle schon gemacht habe, da sind die Leute, die die gesehen haben, natürlich schon auf einem sehr weiten Level. Aber die Neuen, die können damit gar nichts anfangen. Die sind dafür noch viel zu unbosshaft, sage ich mal. Die alten Hasen, die können aber trotzdem noch was dazulernen. Also ich sag mal so... Ich habe viel gelernt in der Zeit, wo ich weg war. Ihr könnt auf jeden Fall auch noch mehr gut aus meinen Videos schöpfen, meine Freunde. Ich würde mal sagen, Boss vom Lumpen zum Boss, wie fangen wir das an? Ich würde mal sagen, mit einer ganz Basissache. einer Sache, wo ich auch nicht so viel audiovisuell darstellen kann, aber ich denke mal, ich kann es euch trotzdem gut erklären. Und zwar ist das Ganze der Name. Der Name ist eine sehr wichtige Sache. Damit fängt alles im Leben an, damit hört alles im Leben auf. Der Name ist einfach sehr wichtig. Allein schon, ich sag mal so, wenn man jetzt von jemandem hört, Sagen wir, wir habt einen Kumpel, den ein anderer Kumpel von euch nicht kennt. Sagen wir mal der, ich weiß ich nicht, der, mh, sagen wir mal Slatko. Und euer Kumpel kennt den Slatko nicht, aber er hat den Namen Slatko. Dann ist er auf jeden Fall schon mal beeindruckt und hat wahrscheinlich ein bisschen Angst, meine Freunde. Und deswegen ist der Name ein sehr wichtiges Ding. Und ich denke mal, die ein oder anderen euch sind wahrscheinlich auch schon in dem Alter, wo sie jetzt langsam Kinder kriegen, die Familie gründen, sage ich mal. Und da ist natürlich die Namenswahl sehr entscheidend für seine Söhne, meine Freunde. Deswegen heute dieses Video. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit den nicht so ganz krassen Namen, meine Freunde. Weil man muss natürlich vorsichtig sein, weil wenn man einen von denen wählt, ist man auf jeden Fall schon mal, ja, nicht so gut bedient, meine Freunde. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Klassiker. Der Name, wo, glaube ich, so die meisten, zumindest viele, Lelex haben. Kevin. Kein krasser Name, meine Freunde. Ich denke mal, werden die meisten von euch wissen. Es sind aber auch ein paar Dinge dabei. Da werden vielleicht die einen oder anderen denken, hm, könnte ein normaler Name sein, aber... Nein, nein, meine Freunde, das ist er nicht. Also Kevin, relativ offensichtlich, kein stabiler Name. Wenn man an Kevin denkt, es kommt immer drauf an. Wenn man den Namen hört, was fällt euch da am ersten ein? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Kevin hört, was fällt euch da ein? Auf jeden Fall, Kevin, wenn ich das höre, schmaler Typ, kein krasser Typ, relativ dünn. Ich kann euch mal ein Bildchen einblenden, so stelle ich mir einen Kevin vor. Nicht krass. Dünner Typ, so eine Kickhose. Wenn ich das auf den Blick hier genau erkenne, müssen die Hose nämlich von Kick sein, diese billige Hose. So stelle ich mir einen Kevin vor. Ein Kevin ist nicht krass, meine Freunde. Ich denke mal, das wird jeder von euch wissen. Ein Kevin ist nicht krass, müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Kommen wir zum nächsten Namen. Der nächste Name auch eher so ein Basic-Name, aber eine tiefe Bedeutung hinter sich. Und zwar ist der ganze Name Tobias. Ihr hört schon, wie ich Tobias ausspreche. Wenn man einen Namen so ausspricht, meine Freunde, kann er gar nicht krass sein. Hört euch mal einen Vergleich an. Zlatko. Guckt euch, guckt euch mich an, wie ich das ausspreche. Zlatko oder Tobias. Man sieht beim Tobias, da verzieht man sein Gesicht quasi automatisch ins Lächerliche und deswegen kann man Tobias auch gar nicht ernst nehmen. Was dazu auch noch kommt, ist der Spitzname von Tobias und zwar Tobi. Ihr hört, das endet auf I und wir Zlatkos, wir sind krasse Männer, stabil und maskulin, breit gebaut natürlich und Namen, die mit I enden, hören sich eher weiblich an. Und das wollen wir nicht, meine Freunde. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen sind Namen, die mit I enden, sehr, sehr gefährlich. Da kommen später auch noch ein paar. Aber auch welche, die den Spitznamen mit I enden, sind auch sehr gefährlich, meine Freunde. Sagen wir mal, ihr heißt jetzt aber Tobias. Und ihr sagt, nee, nee, Digga, mein Spitzname ist aber, weiß ich nicht, Tobe oder sowas. Ha, nee, nee, Tobias, dein Spitzname ist Tobi. Und das kann man auch nicht ändern, meine Freunde. Kommen wir zum nächsten Namen. Ist quasi dasselbe Spielchen. Und zwar ist der Name Fritzi. Ihr hört, hört sich wieder mit I an. Und jetzt hört, schaut mal wieder den Boss an, wie er das Ganze ausspricht. Fritzi. Ha, da muss man doch schon lachen, meine Freunde. Ich denke, man erklärt sich von selber. Dann gibt es noch zwei ganz spezielle Namen, meine Freunde. Und zwar Hendrik und Maximilian. Ja, wenn ihr an so einen Hendrik und so einen Maximilian denkt, meine Freunde. Was für Hosen werden die Jungs anziehen? Ja, sowas, meine Freunde. Genau. Es hört sich an wie so hm, leicht metrosexuelle Männer mit so zerrissenen Hosen, die auf jeden Fall nicht krass aussehen. Was später die krassen Typen für Hosen tragen, werdet ihr natürlich auch sehen, meine Freunde. Also, das ist so der typische, ja, Maximilian und Hendrik eben. Nicht sonderlich maskulin, eher feminin auch. Und hört sich ein bisschen an wie so ein Bankmitarbeiter. Und meine Freunde, Bankmitarbeiter sind nicht krass, meine Freunde. Deswegen zwei sehr unstabile Namen, meine Freunde. Und jetzt, meine Freunde, jetzt kommt einer, der schießt den Vogel ab. Ist quasi die Mischung aus das Hendrik und Fritzi. Und zwar Henry. Hört sich genauso lächerlich an, endet genauso mit I. Und wenn ich an so Henry denke, an was denke ich da? Genau, an sowas, meine Freunde. So der typische Deutsche, der in seinem kleinen Gärtchen, natürlich kein krasser Garten, so ein billiges Gärtchen, sitzt mit seinen Sandalias, beziehungsweise Sandalen, Sandalias ist es für die Fachleute, meine Freunde, und den Socken. Also wirklich kein krasses Bild habe ich da im Kopf. Das sind so Namen, meine Freunde, die auf gar keinen Fall wählen. Wenn ihr selber so heißt, versucht es irgendwie zu ändern. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Probiert es, versucht euer Bestes oder ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall nicht stabil, meine Freunde. Aber es gibt einen Namen, meine Freunde, die meisten von euch werden wissen oder werden schon wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben haben, boah, du hast doch den einen, den Endgegner quasi vergessen. Und ja, meine Freunde, der Endgegner, der kommt noch. Und zwar ist das Johannes. Ich blende euch den Johannes hier direkt mal ein. Das ist der Johannes. Ihr seht ihn, Bierbauch, keine stabile Figur. Das ist der Johannes. Johannes, da gibt es aber in vielen Varianten. Da könnte ich euch eigentlich jetzt nochmal jedes Bild hier einblenden. Zack, zack, zack, zack, zack. Das alles könnte auch ein Johannes sein. Johannes ist so quasi der Endgegner. Der verbindet alles in einem. Der kann eher ein bisschen übergewichtig sein, kann aber auch sehr schmal sein. Wisst ihr, was ich meine? Es kann einfach so alles Negative sein. Johannes ist quasi sowas wie der, ja, wie das Böse. Ich bin das Gute, Johannes ist das Böse. So kann man das am besten zusammenfassen. Deswegen, Johannes ist auf jeden Fall der gefährlichste Name von allen. Was heißt der gefährlichste? Eigentlich der, der ungefährlichste, aber der größte Lutschername, meine Freunde. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, Boss, was sind die stabilen Namen? Ich fange mal ganz klassisch an. Ein sehr stabiler Name, meine Freunde, ist Milan. Milan hört sich schon mal krass an. Denkt doch, Seht doch schon mal das Gesicht an. Milan. Jetzt nochmal Vergleich, Fritzi, Milan. Ihr seht den Unterschied und das ist der Unterschied, der es macht. Milan, sehr krasser Name, auch wegen Milan Stankovic, ein stabiler Sänger, meine Freunde. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere von euch. Ist auf jeden Fall stabiler Name, hört sich flott an und ist natürlich auch bei der Aussprache her sehr männlich, meine Freunde. Der nächste Name, auch ein krasser Name, ist Amir. Ihr hört Amir, das R gefährlich. Hört sich auf jeden Fall sehr krass an, meine Freunde. Jetzt denkt natürlich, ich sag mal, R, R, da hatten wir doch vorhin auch was dabei, oder? Hendrik zum Beispiel. Jetzt denkt der Hendrik sich gerade zu Hause, ha, ich habe auch das R drin. Ich höre mich auch gefährlich an, aber nee, nee, Hendrik. Bei dir, da geht das R quasi unter, aber bei Amir, man hört, das R steht im Vordergrund. Das R ist gefährlich, auch nicht jedes R ist gefährlich, meine Freunde. Das ist ähnlich wie mit stabilen Butterfly Butterfly-Messern, meine Freunde. Da gibt es auch diese billigen, stumpfen und die stabilen. Und das R in Amir ist auf jeden Fall ein stabiles R. Und in Hendrik ist es eher so ein Brotmesser, meine Freunde. Ein weiterer krasser Name ist Armin. Auch wieder das R, sehr im Vordergrund. Man hört es Armin. Ein sehr krasser Name auch. Hat der Boss auch einen persönlichen Bezug dazu. Also ist wirklich einer der Top 3 Namen, würde ich schon fast sagen, meine Freunde. Ist sehr gefährlich. Was auch noch gefährlich ist, wobei beim Armin kann man es mal kurz hier thematisieren. Die Hose habe ich ja vorhin angesprochen. Die Hose. Wir hatten den Hendrik und den Maximilian mit ihrer zerrissenen Jeans... Meine Freunde, was denkt ihr, was trägt ein Armin für eine Hose? Genau, meine Freunde, so etwas. Das ist die Hose vom guten Armin, eine stabile Hugo Boss Jogginghose. Das ist ein Armin, meine Freunde, wie man ihn kennt. Ist sehr krass, ist mächtig und sowas sollte man auf jeden Fall machen. Und sowas wird ein Hendrik oder ein Maximilian nicht tragen, meine Freunde. Das ist nämlich der Knackpunkt bei der Sache. Kommen wir weiter zu auch einem sehr stabilen Namen, Ivica. Ivica, sehr krass, ähnlich wie Ivica Olic, meine Freunde, der Fußballer, der alte Mann, sehr stabiler Typ und so ist auch der Name sehr stabil. Wenn ihr euch so einen Ivica vorstellt, wie stellt man sich denn vor? Genau, meine Freunde, so, sehr muskulös, durchtrainiert, einfach ein krasser Typ und die ersten Leute, die ersten Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich schon denken, Boss, kann sein, dass die meisten krassen Namen keine deutschen Namen sind, da muss ich euch erstmal zurückruhen und sagen, ja, das stimmt. Aber, meine Freunde, ich habe ja früher oft gegen die Deutschen gewittert, habe ein bisschen gehatet, muss ich ehrlich zugeben. Da war der Boss noch etwas unreif, sage ich mal. Wie gesagt, ich bin ein bisschen durch die Welt gekommen, ich bin etwas reifer geworden. Und an der Stelle muss ich mal einen kleinen Freestyle anbringen, meine Freunde. Und zwar hat der Boss gecheckt, dass auch in Deutschen manchmal etwas Bosshaftes steckt. Ja, deswegen, also es können auch die Deutschen unter euch krass sein, sind nicht nur die Ausländer, meine Freunde. Aber bei den Namen sind halt die Deutschen Namen, ich sag mal eher, ja... Nachteilig, meine Freunde. Aber das kann sich ja alles in den nächsten Jahren noch ändern. Kommen wir mal weiter zum nächsten Namen. Und zwar ist das einer meiner Twitch-Zuschauer. Da ist mir der Mann aufgefallen, ist ein stabiler Typ. saß auch, glaube ich, im Knast in Moabit. Grüße gehen raus an alle Inhaftierten, meine Freunde. Und zwar hieß der gute Mann Benzo. Und zwar beim guten Namen Benzo kann man gleich mal einen kleinen Freestyle anbringen. Und zwar, mein Name ist Benzo und ich sitze im Benz, yo. Und wenn man so einen Freestyle anbringen kann an eure Namen, meine Freunde, dann ist der Name auf jeden Fall sehr stabil. Und ich denke mal, da muss ich auch gar nicht mehr viel zu erklären. Aber was ist der krasseste Name? Eigentlich habe ich es euch schon vorweggenommen. Ist der Name Slatko? War eigentlich offensichtlich. Da muss ich euch auch keine Bilder einblenden, weil ihr seht den Slatko quasi vor euch. Stabiler Typ. Breit gebaut. Schöne Goldkette am Start. Einfach ein Bild von einem Mannes. So sieht ein Slatko aus. So stellt man sich auch ein Slatko vor. Und ich hoffe mal, dieses kleine Video hat euch gefallen, meine Freunde. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und lasst einen Kommentar da. Und euer EMP-Doppel-IO, der Boss ist over oh now, oh, der bitches. No homo Skur